Wir haben uns so ein Plakat gemacht und uns halt zusammengesetzt und dort haben wir halt Sachen draufgeschrieben, die uns helfen sollen, dass man miteinander besser auskommen, zu viel streiten und nichts lügen. Und niemanden ausschließen, geduldiger sein auch wie sie. Und zuerst nachdenken, was man sagt, bevor man es ausspricht. Also ähm, das erst denken, dann reden hat mir geholfen, weil so habe ich mir irgendwie viel besser unterstanden, was zu sagen, was ich nicht sagen sollte. Oder was jemanden anderen vielleicht verletzt hätte. Ich und die Frau Primus haben ausgemacht, ich habe so eine Kette, die hat jetzt heute halt leider nicht mit, aber das ist so eine Kralle und wir haben ausgemacht, dass, wenn ich wütend bin, soll ich sie so angreifen und mir an das erinnern, dass an das, was wir halt ausgemacht haben. Das andere, wie sich selbst behandeln, hat mir sehr geholfen und das habe ich auch gemacht und... Helfen hab ich mehr geholfen jetzt, seitdem wir das Plakat gemacht haben. Also, ich hab's jetzt nicht auch unbedingt in der Schule gemacht. Ich hab's auch daheim. Daheim hat äh, sich ein Junge mal verletzt und die hat ihm halt geholfen. Er hat sich in den Fuß verknackst und ich hab ihn dann halt ein bisschen so abgestützt irgendwie. Er war schon ziemlich, ja, glücklich, dass ich ihm geholfen hab eigentlich. Er hat irgendwie halt, ich hab's gesehen und er hat Danke gesagt halt. Also ich fand's cool, dass wir uns halt mit, auch mit den anderen Klassen, also mit der anderen Klasse zusammengesetzt haben und so haben wir uns halt auch ein bisschen besser kennengelernt. So, äh, wir haben da halt, ich hab mich mit einem Jungen zusammengesetzt, mit dem ich halt überhaupt nicht auskomme äh, und dann haben wir äh, reingeschrieben halt, da waren so Fragen, zum Beispiel Name des Kindes, das Alter, Datum, wann wir es gemacht haben. Und dann standen halt so Fragen mit äh, zum Beispiel, was spielst du besonders gerne? Mit wem spielst du am liebsten? Hast du eine besondere Freundin oder eine besondere Freund? Oder was sammelst du gerne? Was machst du am liebsten in der Schule und so weiter. Also danach äh, äh, haben wir eigentlich gemerkt, wie ähnlich wir uns eigentlich sind. Wir sind besser, miteinander auskommen, wie sie. Ich weiß selber nicht, warum. Wir haben so einen Vertrag gemacht, äh, so, so einen Vertrag mit sich selbst. Und dort äh, haben wir halt äh, vier Sachen reingeschrieben, die wir äh, machen sollen, damit äh, wir mit den anderen besser auskommen, jetzt egal mit wem. Niemanden ärgern, geduldiger sein und erst denken, dann reden. Also man kann sich da halt so einen Kasten machen, so, auf dem Blatt Papier, und dort, streiten, äh, und dort hinschreiben, Vertrag mit mir selbst. Und äh, unten kann man hinschreiben, ich verspreche mich, an diese Regeln zu halten. Da schreibt man halt das Datum und die Unterschrift hin von sich selbst halt und schreibt dann die vier Sachen rein. Also seitdem komme ich viel besser mit den anderen aus, bis ich. Also ja.